Ja, so einen schönen guten Abend. Ich ähm, habe heute über den Tag eine Menge Zeit in verschiedenen Matrixräumen verbracht, um mich mit dem Videokonferenz-Tool Jitsi anzufreunden und herumzuärgern. Und ähm, wir testen im Moment gerade eine kleine Videokonferenz und wollen gemeinsam mit Claudia Albrecht vom Zill und äh, Marco Ott ganz kurz in einem Raum vorführen, was man mit äh, einer Videokonferenz im Moment tun kann. Wir wissen, dass es hier Probleme gibt, aber im Wesentlichen ähm, sind alle Seiten bemüht, hier eine schnelle Lösung herbeizuführen, sodass wir bestenfalls mit diesem Tool aus Matrix heraus ähm, in Seminarumgebung im Sommersemester an die Präsenzlehre starten können. Genau, ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die... Gruppe, da haben wir die Videokonferenz, das ist ein bisschen der Vorführeffekt, wir mussten ein wenig testen vorher, nicht, dass wir ähm, hier Probleme haben und ähm, sind jetzt mehr oder weniger schon in der Gruppe, in der ähm, die Videokonferenz wird hier eingebettet mit einem äh, sogenannten Widget ähm, und dieses Jitsi-Widget ähm, kann in jeder Gruppe funktionieren. Es war zum Beispiel jetzt so, dass wir mit Claudia Albrecht Probleme hatten bei der Herstellung der Verbindung und das sieht man hier in dem Chatverlauf. Um, den man dann nebenbei noch hat und äh, kann dann natürlich bestimmt auf bestimmte Probleme eingehen, die auch die einzelnen User haben. Allerdings sei dringend empfohlen, bitte, bitte, bitte, wer dieses Widget nutzt, sollte es vorher einmal getestet haben und die Funktionalität sehen, sodass er ähm, ungefähr weiß, äh, auf was er sich da einlässt. Gut. Ausgangskonfiguration empfehle ich im Übrigen gern so, dass man den Ton ausschaltet, äh, den Ton ausschaltet, die Mikrofone ausschaltet und auch die Kameras, um erstmal zu sehen, ob man überhaupt miteinander ins Gespräch kommen kann. Und das, was ich Ihnen jetzt zeigen kann, ist der sogenannte Walkie-Talkie-Modus. Also die beiden, die jetzt da sind, müssen mich schon ertragen. Also indem Sie nämlich, wenn Sie die Gruppe betreten, das Mikrofon deaktivieren und dann mit einem Druck auf Space den Ton in der Gruppe anschalten, um dann zu sprechen und den Ton wieder auszusetzen. Genau, das Ganze probieren wir jetzt mal hier in der Gruppe. Also einen schönen guten Abend, Herr Ott. Frau Albrecht. Schönen guten Abend. Sehr schön. Frau Albrecht, können Sie mich hören? Wenn Sie die Space-Taste drücken, dann, ähm, können sie vielleicht, dann können wir Sie auch hören. Jetzt ist sie weg, oder? Ja, dann warten wir mal, ob sie, ob sie wiederkommt. Also, ähm, im Wesentlichen, Herr Orts, können Sie ganz kurz was dazu sagen, was Sie ähm, in dem Projekt machen und was... Äh welche Aufgabe Sie hier in, dem, in der Matrix-Umgebung und haben und mit Jitsi zu tun haben? Also in dem Projekt selber habe ich ja gar nichts zu tun. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftswissenschaften ähm, und habe aber das Matrix-Werkzeug schon mal proberalbe benutzt und fand es eigentlich damals schon ganz gut und freue mich jetzt, dass wir es in der ja nicht ganz einfachen Situation produktiv einsetzen. Und ähm, ja, ich möchte es eigentlich in erster Linie für die Kommunikation am Lehrstuhl verwenden aber auch mit den Studierenden Studierendeneinsätzen, das heißt für die verschiedenen Seminare und Vorlesungen dort Räume erstellen, nämlich mit den Studierenden austauschen, was einfacher ist als per E-Mail und möglicherweise, wenn es die Technik zulässt, dann ebenso wie hier ähm, kleinere Seminare als ja, Gruppendiskussionen führen, Vorträge hier darüber führen und ja, das wird sich dann einfach zeigen, was funktioniert und was nicht. Ja, so ist es bei mir eigentlich auch. Ich bin sehr überrascht, wie produktiv man in so einer kleinen Umgebung wie hier arbeiten kann. Ich ähm, hoffe auch, dass wir bis zum Sommersemester die Struktur so weit haben werden, dass wir aus Matrix heraus ähm, mit Jitsi arbeiten können. Ähm, und dazu werden auch virtuelle Serverkapazitäten aufgebaut. Die Leitung aber, habe ich das Gefühl, ähm, läuft ganz stabil. Ich würde jetzt mal auf den großen Bildschirm stellen. Wir probieren mal, die Kameras zu aktivieren, vielleicht kann man dann noch das eine oder andere zeigen. So. Ja, so ist doch gleich viel besser. Also vielen, vielen lieben Dank für, die, für, die, dass ich für das Experiment auch hier zur Verfügung stellen, das zu testen. Ähm, vielen Dank, dass ich äh, zur Verfügung stelle, das Experiment auch zu testen. Jetzt habe ich die Leertaste vergessen, ein typischer Anfängerfehler. Ähm, ich würde jetzt auch mal ganz kurz auf Vollbild stellen, sodass man sehen kann, was man daran macht. Das sollte natürlich in der Seminarumgebung ähm, nicht äh, so sein, dass man ähm, dann nur in diesem kleinen Fenster operiert, sondern dass man auch miteinander äh, ins Gespräch kommt. Jetzt fragt Frau Zill, ja, eigentlich sollten Sie mich hören. Aber ich gehe ähm, jetzt ich geht's mal auf das Vollbild. Moment. So, das wäre jetzt der Vollbildmodus. Und wenn man Herrn Ott nicht die ganze Zeit im Vollbild sehen will, ähm, dann kann man das Ganze mal so machen, dass man hier diese Detailansicht, also Toggle View verwendet, für die... Organisation im Übrigen dieser, ähm, dieses äh, Videostreams empfehle ich Ihnen dringend, dass Sie bei den Einstellungen in den Vollbildmodus zunächst wechseln. Denn von hier aus können Sie die ganzen ähm, Optionen sehr viel besser ähm, äh, äh, ansteuern, als wenn Sie es nur in diesem kleinen äh, Widget-Fenster probieren. So, jetzt muss ich das Mikrofon mal dauerhaft anstellen. Sie können mich dann gern auslachen und, und, und ausschimpfen. Einfach deshalb, weil ich... Ähm, äh, sonst das Ganze nicht bedienen kann. Also hier habe ich, haben wir die weiteren Einstellungen dahinter. Das meinte ich mit äh, den, der Frage, was man hier genauer machen kann, nämlich, dass man hier die Kameras einstellt, die Mikrofone und so weiter und so fort und dass man sehr viel einfacher an die jeweiligen ähm, Aufgaben herankommt. Das Interessanteste, das zeige ich Ihnen jetzt noch hier, ist, ist die Bildschirmfreigabe, sodass Sie, hier Anwendungsfenster oder auch den gesamten Bildschirm teilen können. Das macht jetzt in dem Stream insofern wenig Sinn, weil Sie den Bildschirm sowieso schon sehen. Aber Sie sehen, Sie können hier für andere die Freigaben setzen. Ähm, genau, den, die Bildschirme, das Bildschirm teilen würde ich jetzt wieder mal ähm, abbrechen, sodass man dann die Kamera wieder sehen kann. So, und jetzt haben wir im Wesentlichen eine Arbeitsumgebung, die für Seminare ganz gut funktionieren würde aus meiner sicht oder wie sehen sie das geht mir auch so es kommt halt darauf an ähm, ob entsprechend äh, die räume groß genug werden können also dass genügend teilnehmerinnen und teilnehmer einpassen wie viele, wie, wie viele brauchen wie viele brauchen sie Na, wir reden schon von meistens 30 leuten okay also wir, wir haben jetzt damit so also ich bin ja vorsichtig in den spekulationen ich dachte jetzt vielleicht so 15 20 aber bei 30 Leuten, glaube ich, ist das System sehr stark herausgefordert. Benutzt man denn bei Ihnen noch Alternative, also für solche, für solche Fälle oder ist es so, dass Sie sich jetzt wirklich auf, auf Jitsi einschießen würden? Also ich kann es nicht genau sagen, wie es für die anderen Kolleginnen und Kollegen ist. Ich werde auch versuchen, mit dem von Ihnen schon vorgestellten Loom zu arbeiten, also dass ich okay. selber Einheiten und dass auch die Studierenden statt Vorträge zu halten einfach Videos produzieren sollen, die bereitstellen okay. und ansonsten ja ausweichen. Also, ich würde beispielsweise auch auf meine Nextcloud zurückgreifen, da läuft eine Nextcloud-Talk-Instanz, die würde ich auch probieren. Das hatten also? wir heute Nachmittag, ne? also mit Nextcloud Talk. Können Sie, können Sie dazu ähm, möglicherweise noch in der Matrix-Gruppe auch nochmal ähm, eine Information bereitstellen? Das fand ich sehr interessant, vor allen Dingen, wenn es tatsächlich um den, den Austausch geht und nicht um das Bild, auch wenn es natürlich sehr schön ist, wenn man sich sieht, aber äh, vielleicht ist das äh, noch eine gute Alternative, wenn man bis auf 30 Personen im Seminarraum hoch will. Genau, das könnte ich ausprobieren, müsste ich auch schauen, ähm, dass wir das mal ausprobieren mit 30 Leuten. Vielleicht kriegen wir so eine Gruppe mal zusammen. Schön wär's. Ähm, dann halt ein bisschen davon abhängig, wie äh, performant der eigene Server ist. Also bei mir ist das ein kleines Nass. Das muss ich sehen, ob das das schafft und auch, ob meine Leitung hier mit 50 Mbit upload dann entsprechend warten. Das, keine Ahnung, das ist, das wird wahrscheinlich noch hinauslaufen. Okay. Nee, gut. Ähm ich würde ich würd vorschlagen, wir belassen es jetzt mal bei diesem kleinen Small Talk, bei dem Experiment. Also einfach nur mal, um zu zeigen, wie man das Ganze, wie das Ganze eingebettet ist, wie es funktioniert. Also vielen Dank. Bin auf den äh, Net, äh, Netcloud ähm, Talk. Genau, so hieß es, ne? Nextcloud Talk. Okay. Bin ich gespannt und äh, wir schauen mal, wie das hier weitergeht. Ja, ähm, Claudia Albrecht ist leider ähm, aus dem, aus, nicht mehr im Chat drin, ähm, aber. Von der Sache her funktioniert auch bei ihr die Anwendung genauso wie bei uns. Und äh, insofern wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend, Herr Ott. Und wir schauen mal, ähm, wie das hier weitergeht. Ja, also mit, mit diesem, genau. Ciao. Also mit, diesem, mit dem Verlassen gehen Sie dann einfach aus dem ähm, Chat heraus. Und hier sehen Sie auch schon, wie äh, dass das Ganze problematisch ist in diesem kleinen Widget. Nämlich, dass man jetzt hier theoretisch scrollen könnte und auch eine Bewertung eingeben müsste. Das Ganze ist auf den Vollbildmodus ausgelegt und noch nicht optimal. Das liegt also nicht an Ihnen oder Ihrem ähm, System, sondern daran, dass man hier versucht, ein Vollbild-Tool ähm, in einen in eine Letterbox zu pressen. Und leben Sie jetzt erstmal damit. Das sind ähm, die ersten Versuche und Gehversuche. Und aus meiner Sicht macht das Ganze dennoch eine... Relativ schöne Figur. Genau, so sieht es aus. Jetzt schreibe ich hier noch mal ganz kurz Claudia Albrecht. Ja, leider, aber vielen Dank. Und damit ähm, würde ich ganz gerne auch den ähm, Stream beenden. Ähm, vielen Dank für, die, für, die, für das ähm, Mitverfolgen. Also es ist tatsächlich wirklich noch eine Arbeitsumgebung, wirkend äh, Progress und dann äh, kann man hoffen, dass äh, neben Matrix auch virtuellen Servern auch Jitsi läuft oder das was, äh, Tool, was äh, Marco Ott gerade angesprochen hat, nämlich den Net Net Next Cloud Talk und wenn ich mich recht erinnere, ist auch noch Zoom im Gespräch, aber das warten wir mal ab. Ich denke, dass es hier nicht so viele Verfechter gibt ähm, und eher auf die Lösung mit Matrix und Jitsi gesetzt wird. In diesem Sinne, einen schönen Abend und hoffentlich auf bald. Ihr Alexander Lasch. So, Vorwehr-Effekt. Entschuldigung, können Sie mich hören? Spacebar? Ja, ich kann Sie hören. Das super, okay, Entschuldigung. Meine Tochter hat den Strom gekappt und dann fuhr das System mit einem Schlag runter. Ähm, aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt müsste ich das Preludium leider nochmal anhören, weil ich nicht weiß, was er jetzt an Qualität, was er aufgenommen hat oder nicht. Obwohl, ähm, warten Sie mal. Das kann ich eigentlich auch nachher rausschneiden. Dann muss ich nur meine Brille aufsetzen. Die Kamera ausmachen. Und dann mache ich so einen noch nochmal. Und dann <lacht> geht es weiter. Okay. Ja, und genau an Jitsi für dieses Videokonferenztool tool äh, wagen wir uns hier ran in einer Matrix-Gruppe. Ähm, die Ausgangskonfiguration empfehle ich im Übrigen gern so, dass man...